Was hilft denn jetzt bei den Wetter? Irgendein Arzneimittel? Haben Sie irgendwie so ein Haushaltsmittel. Ja. So. Was nehmen Sie? Bier? Die Masse? Okay, da muss man aufpassen, jetzt ähm, ist schon ja rutschig, dass man auf die Schnauze fällt, wenn man besoffen ist.